Hallo und herzlich willkommen zu Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 28 der dritten Staffel und es ist mal wieder eine Podcast Premiere. Das heutige Gedicht heißt Aus deutschem Holz und wird in der Kategorie Zeitkritisches Politisches erscheinen. Ja, da bin ich wieder. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet eine schöne Woche. Bei mir war es tatsächlich wieder mal etwas durchwachsen, aber äh, auch nicht hoffnungslos. Ja, und wie immer, denke ich, fangen wir auch gleich an. Auf meiner Internetseite www.poetrycop.de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 Ich habe letztens ein Statement von Joko und Klaas gesehen und mich spontan dazu entschieden, meine eigene Version davon abzugeben. Deutschem Holz. Ich bin zwar kein Nazi, aber – und all das ganze andere Patriotengelaber – zeigen mir die Dummheit dieser Leute, dieser ganzen braunen Hetzermeute. Ich brauche euch nicht in meinem Gefolge, euch Eichenholz vernagelte Unholde. Wenn euch meine Meinung hier nicht passt, hält euch keiner, wenn ihr mein Umfeld verlasst. Euch Trolle- und Hasskommentarschreiber euch Nazi-Parolen-Waschweiber, erkennt man sofort an Rhetorik und Gehabe in eurer nationalen Warbe. Lieber schreibe ich für mich ganz allein, als von euch gemocht zu sein. Zwar bin ich auch aus deutschem Holz, doch verspüre ich keinerlei nationalen Stolz. Musik Ich kann gar nicht genug betonen, wie sehr mir rechte Fanatiker zuwider sind. Ich werde wohl auch nie damit aufhören, denn für mich käme es der Kapitulation vor der Dummheit des Menschen gleich. Ja, ich spreche hier auch die Pegida-Mitläufer an, die ja gar nichts mit den Rechten zu tun haben, aber kein Problem damit haben, neben diesen auf Veranstaltungen zu marschieren. Jeder darf denken, was er will, aber manchmal macht einen das Gedachte eben zum Arschloch. Arschlöcher mag ich aber generell nicht. Und deshalb möchte ich sie auch nicht unter meinen Hörer oder Leserschaft. Ich möchte diesen Menschen nicht gefallen und deshalb werde ich weiterhin solche Statements abgeben. Ja, ich denke kurz und bündig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das hier nicht gefallen hat,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 All uh -huh.